Aus verschiedenen Gründen. Wir haben mal einerseits erwähnt, dass die Manager das versuchen, Gewinn zu steigern. Okay. Du bist als Unternehmer, als Eigentümer bist du ja auch unternehmerischer dabei, als wenn du nicht nur ein Darlehen bist oder eine Bank nur ein Bargeld bist, du hast ja mehr gemacht. Oder? Du bist ja Eigentümer auf dieser Firma. Das alles sollte eigentlich zu einer höheren Rendite führen. Mhm. Also wenn du heute Nestle kaufst, dann weißt du nicht, ob Nestle 20 Jahre lang deine Rendite gehabt. Wenn du aber 20 grosse Nahrungsmittelkonzerne kaufst, Du kannst davon ausgehen, dass, mhm. mhm. mhm. das ja dass du im Durchschnitt einen Gitter bekommen hast. Das ist lustig, weil du sagst, du musst in diesem Sinn. Als, als, als Selbstständiger hast du die Erfahrung auch gemacht, dass du in der, in der Gründungsphase nicht so genau weißt, was du verdienst. Du kannst nicht so genau sagen, ich verdiene im Monat so und so viel. Du musst mal ein Jahr abwarten, um zu sehen, ja, so nur plötzlich dabei raus. So sind es ja beim Aktienkurs, in dem sie noch nicht oder am Anfang. Also die Erfahrung habe ich nicht gemacht. Oder? Genau. Ähm, es schwankt, du hast Sachen, die du einbringen musst, du kannst du etwas rausnehmen. Und dann siehst du es aber erst in der Vergangenheit, also im Zurück eigentlich, ja, funktioniert es oder funktioniert. es nicht. Oder? Genau. Ja. Das, ist ein, das ist ein wichtiger Punkt. Das ist ganz ähnlich. Ganz mhm.